Seite. Wir freuen uns riesig, mit Ihnen gemeinsam Schlüsselelemente für den erfolgreichen Start in Virtual Exchange Kurse erarbeiten zu dürfen. Mein Name ist Ivana Drasic und mit mir zusammen hier ist meine Kollegin Rebecca Prell und wir sind wissenschaftliche Mitarbeiterin im iVEC-Projekt an der SRH Berlin University of Applied Sciences und wir durften schon ein paar Projekte mitbegleiten, paar Kurse. Also wir sind eben an der Konzeption, an der Durchführung und der Evaluation der Kurse beteiligt und beides ähm, von Haus aus Psychologinnen. Genau, und äh, ohne jetzt viele weitere Worte zu verlieren, würde ich sagen, ja, let the journey begin. Wir sind ja jetzt eine sehr kleine, eine kleine Runde und nichtsdestotrotz ähm, würden wir gerne, würden Sie gerne sozusagen Ihrem Standort abholen auf diese Reise und würden Sie bitten, mal Ihre Hand zu heben. Wer von Ihnen hat denn bereits Erfahrung mit der Entwicklung und oder Durchführung von Virtual Exchange Kursen? Müssen wir mal gucken. Es müsste eigentlich hier in der Plattform möglich sein, dass man die Hand hebt, als da jemand einen Tipp hat. Ich muss zugeben, ich weiß es selbst auch nicht. Ah, ich sehe auf jeden Fall einen Daumen hoch, mhm. ich konnte jetzt aber nicht äh, erkennen, von wem das kam, sonst einfach vielleicht den Chat äh, nutzen. Ein einfaches Ja würde reichen. Ja. <lacht> Kollege Herr Schmidt hat auf jeden Fall auch schon Erfahrung gesammelt. In Chat müssten Sie rechts an der Seite finden. Warten wir noch ganz kurz. Ansonsten ja, sieht es aus, dass ähm, noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, ja, ich denke, es wird nichtsdestotrotz einiges auch für Sie dabei sein, oder insbesondere für Sie, ähm, weil wir da tatsächlich ähm, ja, von Null anfangen und Ihnen ein paar Einblicke geben und ein paar ähm, ja, Lessons learned auch aus unseren eigenen Erfahrungen mitgeben. Was sind so die Reiseziele für den ähm, heutigen Workshop oder für unseren Teil zumindest. Wir wollen einmal ein bisschen durchsprechen, wie kann so eine Struktur und die Konzeption eines Virtual Exchange Kurses aussehen? Was sind da insbesondere für Vorüberlegungen wichtig? Dann kommen wir auf die Icebreaker zu sprechen. Was gibt es da auch vor allem für Beispiele? Wir werden da auch aus unseren eigenen Beispielen berichten. Und ähm, zu guter Letzt gibt es eine kleine Zusammenfassung und da wird es auch Raum geben für ähm, Fragen von Ihrer Seite. Wir haben versucht, wirklich den Input so kurz wie möglich zu halten, damit dann eben am Ende auch ähm, ja, wir ein bisschen diskutieren können. Genau, dann kommen wir schon zur Struktur und Konzeption. Zu Beginn ähm, einer jeden Kollaboration und äh, vor allem Virtual Exchange in Virtual Exchange Kursen hat der ja Herr Schulz auch schon gesagt, dass da ja dieser Kollaborationsaspekt besonders wichtig ist. Und da steht man eben vor der Frage, wie bildet man die Gruppen in solchen ähm, Kursen. Bei uns hat sich es ähm, ja als erfolgreich erwiesen, die Zuweisung nicht durch die Studierenden selbst machen zu lassen, sondern das eben die Dozierenden oder die Projektleitenden ähm, übernehmen zu lassen. Warum? Weil häufig ähm, passiert sonst sowas, dass Studierende, die befreundet sind aus der einen Universität, sich zusammenfinden mit Studierenden, die befreundet sind aus der anderen Universität. Die gleichen sich meistens äh, natürlich auch und ähm, dadurch können sogenannte diversity Faultlines entstehen. Also es ist wichtig, dass dann die Projektleitenden oder Dozierenden bei der Gruppenbildung darauf achten, dass die Gruppen möglichst divers aufgestellt sind, denn was sonst passieren kann, ist eben, dass sich homogene Subgruppen bilden innerhalb einer Gruppe aufgrund dieser sogenannten Diversity-Faultlines. Was sind Diversity-Faultlines? Der wissenschaftliche Hintergrund da ist, dass es eben hypothetische Trennlinien sind, die ein Team aufgrund der Kombination von bestimmten Diversitätsmerkmalen seiner Mitglieder eben in zwei oder mehrere Subgruppen unterteilen können. Und da wissen wir aus der Wissenschaft eben, dass ähm, das Aufgaben- und Beziehungskonflikte verstärken kann. Und die Teamkohäsion verringern kann. Um das nicht so ganz, äh, sozusagen, um das ein bisschen mit Leben zu füllen, haben wir auch eine kleine Übung mitgebracht. Und würden Sie jetzt bitten, mal die Voting-Funktion zu nutzen und sich zu überlegen, welche Gruppe dieser beiden äh, Alternativen erzeugt wohl die geringere, oder erzeugt geringere Diversity-Faultlines. Nochmal zum Verständnis: äh, laut der Theorie sozusagen entstehen wenn es eine maximale Diversität in der Gruppe gibt, entstehen geringe Fortlines. und wenn gar keine Diversität besteht. Wenn alle gleich sind, dann können der Theorie nach auch keine Subgruppen entstehen. Problematisch ist eben, wenn diese Kombination von bestimmten äh, ähm, demografischen Variablen vor allem ähm, ja, ungünstig ausfällt, sodass diese diversity fortlines entstehen. Ähm, also in Gruppe A. Zwei Studierende aus Mexiko und ähm, zwei Studierende aus äh, Deutschland, so also wie auch in Gruppe B, aber da sind die Variablen Geschlecht und Alter eben bestimmt verteilt. Schau ich mal ganz kurz, ich ähm, hoffe, jeder und jede kann das auch jetzt sehen. Da müsste jetzt ein Feld aufploppen, welche Gruppe erzeugt geringer Diversity Fortlines. Da würden wir Sie bitten, einmal abzustimmen. Wir haben schon drei Stimmen, super. Sieht sehr eindeutig aus, sehr schön. Kann natürlich auch so ein group phänomen sein. Alle sehen, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon sehen, das Ergebnis. Aber ähm, falls Sie sehen. Genau, es haben schon elf abgestimmt und zwar alle elf für Gruppe A. Ich warte noch einen Moment, ich denke noch jemand nach. Aber ich glaube, wenn man uns Referentinnen und Referenten abzieht, dann sind es auch gar nicht mehr so viele. Also würde ich sagen, es haben fast alle abgestimmt und es ist ganz korrekt, das ist Gruppe A. Diese würde eben geringere Diversity-Fortlines erzeugen, weil eben die Variablen diverser verteilt sind. In Gruppe B hätten wir eben die zwei mexikanischen Männer, die etwas älter sind, mit den zwei eher jüngeren Frauen in Deutschland. Das würde eben laut Theorie dann ähm, eben äh, die, äh, das Risiko erhöhen, dass sich da Subgruppen bilden und die Interaktion und die wirklich interkulturelle, der interkulturelle Austausch darunter leiden könnte. Und das sind genauso Aspekte, die man im Vorhinein eben sich überlegen sollte. Super. Neben, dieser, ähm, neben diesem Gruppenbildungsaspekt gibt es weitere Vorüberlegungen, die wichtig sind, die sich... Ähm, ja, bei uns auch rauskristallisiert haben in den Kursen, die wir durchgeführt haben. Und zwar gilt es da insbesondere erstmal auf die Unterschiede zwischen den Partnerhochschulen zu achten. Was ist damit gemeint? Beispielsweise ähm, kann es sein, dass es Wissensunterschiede zwischen den Studierenden gibt der unterschiedlichen Partnerhochschulen. Das sollte man auf dem Schirm haben, das sollte man abfragen und gegebenenfalls auch diesen Unterschied ausgleichen oder zumindest dafür sensibilisieren. Ähm, das andere ist kam bei uns auch schon vor, dass in manchen Partnerhochschulen der Kurs irgendwie unbenotet ist, in der anderen Partnerhochschule ist er benotet. Kann man sich gut vorstellen, dass das auch zu sozusagen ähm, Unterschieden in der Motivation kommen kann, vor allem, wenn man das eben nicht proaktiv kommuniziert und auch für ähm, bestimmte Unterschiede sensibilisiert. Das Zweite ist, ähm, was sich bei uns herausgestellt hat, es ist wichtig, Interdependenzen zu kreieren. Das schafft man, indem man eben die Aufgaben auf eine gewisse Art und Weise konzipiert dass die Studierenden eben, ja, gefördert werden darin, sich auch wirklich auszutauschen. Beispielsweise die Puzzle-Methode, Jigsaw-Methode ist eine Möglichkeit, diese Interdependenzen zu erhöhen. Was sonst eben schnell passiert ist, dass Studierende dann am Anfang einer Kollaboration sagen, so, du machst das, du machst das, du machst das, wir sehen uns in drei Wochen wieder und dann führen wir das zusammen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Die Studierenden sollen in engem Kontakt sein und sich eben auch also viel austauschen. Und der dritte Punkt ist, was man auf jeden Fall auch ähm, als Dozierende oder als Dozierender oder als Projektleitung im Hinterkopf haben sollte, ähm, ist, dass man sich überlegt, wie sensibilisiert man für bestimmte Barrieren in der interkulturellen und vor allem virtuellen Zusammenarbeit, die ja nochmal eine doppelt- und dreifach Erhöhung der Barrieren eben erzeugt. Das sind ganz triviale Sachen wie die Zeitunterschiede. Wir hatten eine Kollaboration zwischen Mexiko und Deutschland. Auch dafür muss man erstmal sensibilisieren, denn das sind Hürden, die man so, äh, ich mal, auf, äh, im, im normalen Alltag äh, vielleicht nicht hat. Ähm, aber auch sowas wie: Wieso ist es wichtig, in einer äh, virtuellen Kollaboration sich synchron zu treffen? Wieso ist es wichtig, die Kamera einzuschalten? Etc. Das sind alles wichtige Punkte, die auch im Vorhinein besprochen werden sollten. Genau, das ist eigentlich letztlich auch eine perfekte Überleitung zum nächsten ähm, Teil, den äh, Frau Prell gleich übernehmen wird, zum Thema Icebreaker, denn all diese Sensibilisierungen können ähm, auch in dem in der Icebreaker Session bereits angesprochen werden. Dafür eignet sich diese Session auch sehr gut. Ähm, bevor wir da aber jetzt äh, sozusagen in Teil 2 äh, übergehen, die Frage an Sie: äh, Haben Sie Fragen zum ersten Teil? Sei es zum Diversity Fortlines Konzept oder allgemein. Haben sich da Fragen aufgetan? Gerne über den Chat oder auch übers Mikro direkt. Genau. Applaus gibt es sich. <lacht> sonst wird es, denke ich, auch nachher ähm, Zeit geben. Notieren Sie sich sonst auch gerne oder vielleicht kommen die Fragen auch noch im, im Laufe des Workshops. Super, dann würde ich übergeben an meine Kollegin Wunderbar, vielen Dank. Ähm, kann man mich gut hören? Ja. Ja? Oder nein? Ich kann nämlich leider nicht sehen. Also ich hoffe, dass man mich gut hören kann und gehe jetzt im nächsten Teil ähm, der Session auf Icebreaker ähm, Aktivitäten ein. Um, und das ist ja eigentlich, wie Frau Drasic auch schon angesprochen hat, ein ganz wesentlicher Punkt, um Studierende in einer ähm, oder in VE-Kursen ähm, auf bestimmte Hürden oder Barrieren aufmerksam zu machen und halt eine Sensibilisierung zu schaffen. Und ich plaudere jetzt in dem nächsten Teil so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie Frau Drasic nämlich auch schon gesagt hatte, wir hatten diverse ähm, Icebreaker oder generell VE-Kurse und haben die, ähm, genau, unterschiedlich konzeptiert konzeptioniert und ähm, evaluiert. Und ich spreche jetzt ein bisschen über die Icebreaker, die sich bei uns ein bisschen als ähm, ja, vorteilhaft herauskristallisiert haben. Ähm, übrigens ist das Ganze für uns jetzt auch noch hochaktuell, denn vor zwei Wochen hatten wir jetzt gerade den Auftakt, also eine Icebreaker-Session. Wir haben nämlich gerade eine Kollaboration, die ähm, mit der französischen ähm, Insec Grande Ecole läuft und der Universidad del País Vasco aus dem Baskenland also ist gerade hochaktuell für uns. Ähm, zunächst, ähm, was ist ein Icebreaker überhaupt? Also Icebreaker für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, was ich so ein bisschen daraus schließe, dass wir auch einen Mini-Icebreaker am Anfang dieser Session hatten. Und da war ja die Resonanz ähm, eher gering, was Erfahrungen in Bezug auf VE-Kurse angeht. Also erkläre ich das mir mal ganz kurz. Also Icebreaker-Sessions sind eigentlich ja, unterhaltsame Aktivitäten die zum Auftakt einer Zusammenarbeit oder Kollaboration durchgeführt werden können. Also das können ganz unterschiedliche ähm, Strukturen annehmen, wie zum Beispiel ein Quiz oder eine Einstiegsfrage. Und die Zielsetzung ähm, von diesen Icebreaker-Aktivitäten ist, die Kommunikation ähm, zu fördern, aber auch ein bisschen Gelegenheit zu bieten, sich gegenseitig kennenzulernen. Ähm, Abbau von Barrieren ist auch eine Zielsetzung. Und, ähm, ja, die Grundlage für die weitere Kommunikation zu schaffen. Bei uns geht ein Icebreaker so circa 60 bis 90 Minuten. Und ähm, ich habe dann noch den Kickoff eingeblendet. Der gehört strukturell allerdings nicht zur Icebreaker Sessions. Ich habe den jetzt der Vollständigkeit halber dann trotzdem aufgeführt. Der Kickoff dient eigentlich, ähm, ja, der Tatsache, organisatorische Aspekte zu klären, wie zum Beispiel... Welche Kommunikationskanäle kann man nutzen? Ähm, genau, wie können die Studierenden ähm, in Kontakt treten? Also das ist eigentlich eher so organisatorische Struktur, ist da aber jetzt trotzdem noch auf den Folien mit drauf, damit es für sie eine Vollständigkeit hat. So, der zweite Punkt, ähm, oder generell die nächsten drei Punkte, auf die gehe ich jetzt im nächsten ein bisschen genauer ein. Wir haben zum einen ähm, Warmwerden. Ähm, das ähm, dient, wie ich eigentlich auch schon erwähnt hatte, der Tatsache, dass die Studierenden ähm, ja, sich hier gegenseitig in einer entspannten Atmosphäre kennenlernen können. Dann haben wir den Auftakt zur Gruppenarbeit und eine kleine Hausaufgabe. Gucken wir uns zunächst das Quiz an. Wir haben in unseren Icebreakern ein Kahoot-Quiz aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie die Plattform kennen. Und dieses Quiz hat gleich mehrere Ziele. Zum einen soll es diesen thematischen Einstieg in das Hauptthema erleichtern, ähm, soll aber auch ähm, ja, für mögliche Herausforderungen in der Zusammenarbeit sensibilisieren. Da haben wir wieder den Aspekt der Sensibilisierung. Ähm, soll für eine lockere und entspannte Atmosphäre sorgen. Und ganz wichtig, es dient nicht der strikten Wissensabfrage. Und genau das wird den Studierenden auch so kommuniziert. Genau, in dem Quiz haben wir unterschiedliche Themenblöcke. Wir haben einmal themenspezifische Fragen. Ich habe Ihnen rechts mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich der Kurs, den wir jetzt vor zwei Wochen gestartet haben. In dem geht es um erneuerbare Energien. Und hier ist ein Beispiel zu den themenspezifischen Fragen. Und Sie können sich ja mal selbst überprüfen, ob Sie richtig getippt hätten. Und ein Beispiel für Fragen zur Zusammenarbeit, die dann halt, wie gesagt, für interkulturelle und ähm, virtuelle Probleme sensibilisieren sollen, wäre dann hier ein Beispiel. Und auch hier könnten Sie sich mal wieder überprüfen, ob Sie richtig getippt hätten. Also mit diesem Ziel, äh, mit diesem Quiz wollen wir die Ziele erreichen, den thematischen Einstieg zu erleichtern und für mögliche Hürden und ähm, Barrieren zu sensibilisieren. Der nächste Schritt oder die nächste Phase in unseren Icebreaker Sessions ist dann in der Regel das eigentliche Kennenlernen. Das ist eigentlich somit der wichtigste Schritt im Icebreaker und der ist in zwei Ta Phasen unterteilt. Wir haben einmal im Plenum, also ein, ein, eine Plenumsrunde und im Plenum gucken wir gemeinsam ein Video. Das ist für diejenigen, die es interessiert, auch noch ähm, verlinkt in den Folien. Das heißt nämlich Optimizing Virtual Teams. Und in diesem Video erklärt eine Professorin verschiedene Aspekte ähm, virtueller Zusammenarbeit und erzählt die wes wesentlichen Forschungsergebnisse. Ähm, zum Beispiel, welche positiven Effekte es haben kann, die Kameras anzuschalten in der virtuellen Kommunikation oder warum es wichtig ist, die Technik vorher zu testen. Und diese Punkte klingen wenig trivial, aber sind trotzdem irre wichtig in der Zusammenarbeit. Und dieses Video oder generell diese Phase ähm, dient, ähm, als Hilfestellung bei, oder für den Einstieg in der virtuellen und interkulturellen, ähm, Teamarbeit. Der nächste Schritt, ähm, in diesem Kennenlernen ist, dass die Studierenden dann in Breakout-Rooms gehen und in diesen Breakout-Rooms treffen sie dann das allererste Mal auf ihre, ja, Kommilitonen, mit denen sie dann zusammenarbeiten. Wir haben das so strukturiert, dass Sie erstmal über dieses Video sprechen, ähm, Ihre Erfahrungen austauschen, auch einen Teamnamen ähm, finden, also generell erstmal ähm, locker in entspannter Atmosphäre ähm, sich kennenlernen. Dann zurück im Plenum besprechen wir natürlich noch, was in den Breakout Rooms ja, sich herauskristallisiert, also welche herauskristallisiert hat, also welche Empfehlungen aus dem Video als hilfreich empfunden wurden, welche man vielleicht noch irgendwie ändern kann, etc. Und der letzte Schritt ist dann der Team-Contract. Und der Team-Contract, den haben wir erst seit neuerem aufgenommen, denn wir haben in den bisherigen Sessions oder VE-Kursen herausgefunden, dass insbesondere diese Gruppenarbeit mh, kein Selbstläufer ist. Also hier passieren halt wirklich viele ähm, Hürden und Barrieren und ähm, um für diese zu sensibilisieren, haben wir einen Team Teamcontract hinzugefügt. Ein Teamcontract ist ein Teamvertrag und dieser dient als Hilfestellung bei der Gruppenarbeit. Und ähm, in diesem Teamcontract können verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit geregelt werden. Ich hätte jetzt mal eine Frage an Sie, nämlich, welche Kategorien könnten denn Teil des Team-Contracts sein? Am liebsten bitte einfach entmuten, weil ich den Chat leider nicht sehen kann. Oder Ivana liest es vor. Genau, ich habe ein Auge. Chat. Mhm, super. Frau Martin schreibt Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Mhm. Mhm, sehr gut. Gibt es weitere Ideen? Absprachen? Sehr gut. Franziska schreibt Ziele. Mhm. Sehr gut, ja. Kommunikationskanäle bestimmen. Mhm. Anwesenheit? Genau. Also was ich hier schon so ein bisschen raushöre, die meisten haben halt wirklich schon sehr konkrete Beispiele genannt. In unserem Team Contract haben wir Überkategorien ähm, formuliert. Was wäre denn zum Beispiel ähm, der Aspekt ähm, Pünktlichkeit? Das ist ja im Endeffekt eine Norm, zum Beispiel, wie möchte man im Team zusammenarbeiten? Und wie gesagt, wir haben Überkategorien formuliert. Das eine wären bei uns die Ziele, das heißt, was möchte die Gruppe überhaupt erreichen? Das könnte zum Beispiel sein... Jedes Teammitglied möchte eine gute Note haben. Des Weiteren als Kategorie haben wir Zuständigkeiten, das heißt, wer ist für was verantwortlich. Zum Beispiel, wer lädt bis wann die Abgaben in das bestimmte Tool hoch oder schickt es an den Professor. Und das Nächste wären die Normen, das wäre dann sowas wie Pünktlichkeit. Zum Beispiel, jeder ist pünktlich zum Teammeeting oder wir schalten alle unsere Kameras während der Teammeetings an. Das sind die Kategorien, die wir haben. Sicherlich gibt es da noch diverse mehr. Sie können ja für sich einfach nochmal überlegen oder vielleicht auch in MyRobot festhalten, welche Sie noch für sinnvoll achten würden. Ich kann jetzt hier eigentlich, denn wir sind schon fast am Ende, mal ganz kurz switchen in ein Beispiel von uns, dass wir jetzt... Ähm, ich hoffe, sieht man meinen Bildschirm immer noch? Ich hoffe es. Ja, kann man noch sehen. Ja, gut. Genau, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, wir haben jetzt vor zwei Wochen eine Kollaboration gestartet. Ähm, und unser Hauptkommunikationstool ist ähm, Padlet. Und ähm, die Informationen an die Studierenden geht über so eine Google-Site oder gehen, gehen an die Studierenden über so eine Google-Site. Ähm, das heißt, hier sind zum Beispiel Informationen zu dem Icebreaker eigentlich das Ganze, was ich schon erklärt hatte, hier dann, wie Sie Ihre Hausaufgabe einreichen sollen, das sollten Sie nämlich in dem Fall über Padlet, Und da klicken wir mal kurz rauf und gucken uns das an. Aufgabe war es nämlich auch noch, nicht nur diesen Team-Contract zu erstellen, sondern auch dazu ein Video zu drehen, wo alle Personen gleichzeitig zu sehen sind und diesen Team-Contract vorzustellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Team-Contract eine sehr gute Möglichkeit ist, um die Studierenden zu motivieren und sozusagen im Loop zu halten. Genau, also hier einfach für Sie eine kleine Impression, wie das dann aussehen kann. Und aber ich switche wieder zurück. Wir sind nämlich fast fertig und sind jetzt nämlich schon bei der Zusammenfassung. Unsere Reiseziele für diesen Workshop war es, dass Sie einmal Einblick in, in die Struktur und Konzeption von ähm, VE-Kursen Einblick erhalten, dann, dass Sie ähm, Beispiele aus unseren VE-Kursen mitnehmen und vielleicht auch Inspiration für Ihre eigenen VE-Veranstaltungen ähm, erlangen. Und hiermit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Takeaway, also bei dem Souvenir, was Sie aus dieser Journey mitnehmen sollten von uns, und zwar das äh, Kollaboration in VE-Kursen absolut kein Selbstläufer ist. Das heißt, Kollaboration oder Gruppenarbeit ähm, hebt nicht von selbst ab und läuft nicht automatisch wie ein Flugzeugstart, sondern muss halt sehr gut vorbereitet und durchdacht werden und aber auch sehr gut begleitet werden. Und wir haben halt mit Icebreaker Sessions ähm, ein gutes Tool an der Hand, ähm, das zu initiieren. So, dann wären wir auch schon in dem Frageteil. Je nach Zeit bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht kann Herr Schulz da nochmal einen Input geben. Ansonsten können Sie natürlich gerne auf dem Miro Board nochmal Fragen und Erkenntnisse äh, mit Post-its hinterlassen. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Haben Sie denn Fragen, Anmerkungen? Kannst du es, glaube ich, gerade noch nicht sehen ne? im Chat, dann lese ich gerade mal vor. Ähm, und zwar von Frau Martins, die Frage, äh, für mich ist oder die Aussage, für mich ist das VE-Konzept noch vollkommen neu, daher die Frage, sind diese Kurse dann in die Regellehre eingebunden und dienen der normalen Fachlehre oder ist es eher etwas Zusätzliches auf freiwilliger Basis? Ja, dazu kann ich vielleicht einfach ganz schnell einsteigen. Wir hatten es unterschiedlich. Wir hatten ähm, in der ersten Allwerkrunde, ähm, hatten die Kurse noch Pilotcharakter. Das heißt, sie waren teilweise noch nicht ins Curriculum eingebunden. Wir planen das jetzt äh, in der zweiten Runde oder in der zweiten Runde unseres Projektes. Ähm, das ging dann aber auch in die Richtung, die Frau Drasic am Anfang erwähnt hatte, nämlich diese Diskrepanzen. Oder diese Unterschiede zwischen den Partnerhochschulen. Denn bei der Partnerhochschule war der Kurs verpflichtend, also bei uns auch, aber die Benotung war unterschiedlich. Das hat dann natürlich zu Problemen in der Kollaboration geführt. Und wenn, wenn es da deutliche Unterschiede gibt, müsste dafür am Anfang sensibilisiert werden. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Gut, dann... Haben wir noch eine weitere Frage, und zwar sind Moderatoren dabei oder machen die Dozierenden den, den Icebreaker? Da kann ich vielleicht okay. kurz was dazu sagen. Also zumindest in unseren AIBEC-Kursen war das so, dass ähm, tatsächlich äh, wir äh, Teammitglieder im AIBEC-Projekt sozusagen die den Icebreaker durchgeführt haben und nicht die Dozierenden. Das ist natürlich äh, von Kurs zu Kurs unterschiedlich, aber es, wir haben schon bemerkt, dass es an einigen Stellen auch wirklich Sinn macht, diese, sag ich mal, also unterstützende Personen dabei zu haben, die sich auch eher um die Struktur kümmern. Auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel mit der Ausarbeitung der Inhalte nicht viel zu tun, aber die Verzahnung ist sehr wichtig und dass wir auch wirklich auch im Kontakt sind mit den Dozierenden und uns da absprechen. Also letztlich beginnt ja jeder sozusagen Austausch zwischen Studierenden mit dem Austausch zwischen Dozierenden und Projektleitenden und auch da gibt es natürlich Hürden, aber um auf die Frage nochmal zurückzukehren, genau, also den Eisböcker haben, haben wir dann durchgeführt. Vielleicht noch ein kleiner ähm, Hinweis zu Frau ich, Martins Frage, genau, ob das äh, freiwillige äh, Angebote sind oder nicht. Wie Rebecca meinte, es ist äh, sehr unterschiedlich, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wenn das komplett freiwillig ist, dann kann das auch zu Problemen führen, denn natürlich braucht man für eine Kollaboration zwischen Partneruniversitäten auch genug Studierende von beiden Hochschulen ne? passiert manchmal, dass sich 20 aus der einen Hochschule anmelden, nur zwei aus der anderen ist dann schwierig. Aber auf der anderen Seite, bis man sowas dann wirklich verankert hat im Curriculum, da braucht man eben auch ein paar Durchläufe, die erstmal freiwillig sind. Und da ist auch wichtig, dass man sich überlegt, wie ähm, macht man das den Studierenden auch schmackhaft? Also Marketing hier ist, ist hier auch eine, eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle, dass man das sozusagen auch gut ähm, es gut verdeutlicht, wieso es eigentlich so wichtig ist und von Vorteil ist, an solchen Kursen teilzunehmen. Mhm. Dankeschön. Ich sehe hier noch zwei Fragen. Einmal ähm, läuft das so ab, dass Sie für die erste Stunde eingeladen werden, um das durchzuführen. Hm, meinen Sie, dass wir eingeladen werden? Ähm, also wir sind ja aus dem... Ah, okay, super. Also genau, dass wir eingeladen werden. Naja, wir sind ja in dem Projekt Team. Deswegen haben wir diesen Icebreaker so in der Form, wie wir den jetzt gerade vorgestellt haben, auch konzipiert und wurden nicht extra eingeladen. Ähm, ich denke, das muss man intern für, jede, für jeden VE-Kurs klären und ähm, regeln. Aber auch das beantwortet die Frage. Super, vielen Dank. Rebecca, ich würde vorschlagen, dass wir die letzte Frage, wir haben ja noch eine Frage von Frau Borel, vielleicht nehmen wir den in den Diskussionsteil mit, damit wir Herrn Schmidt jetzt noch die Bühne übergeben können für seinen Input zum Thema Evaluation und ähm, Prüfungen. Herr Schmidt, vielen Dank. So, sehen Sie meine Präsentation? Sehen Sie meine Präsentation? Ja, im Präsentationsmodus. Ah ja, sehr gut. Okay. Dann äh, vielen Dank für die, für die Überleitung. Mein Thema kommt quasi am Ende, weil irgendwie müssen auch im digitalen, internationalen Kontext Noten gefunden werden. Wir haben ein, ähm, ein DAD-IVEC-Projekt namens MOVI, Remote Virtual Lab 4.0, ähm, durchgeführt. Aus dem berichte ich jetzt und speziell zum Thema Evaluation und Noten. Notenfindung. Erstmal ganz kurz den Kurs vorgestellt, der ist, wurde sofort curricular verankert und Marketing, um den, die Brücke zu schlagen, haben wir auch gemacht, aber einigermaßen sporadisch und ich glaube, aufgrund der Aktualität des Themas waren auf beiden Seiten, sowohl auf mexikanischer und als auch auf unserer Seite, der Kurs sofort ausgebucht sozusagen und ähm, der Kurs hatte zum Inhalt ähm, Machine Learning, also maschinelles Lernen als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz im Bereich der, ähm, ja, der, der Business and Engineering Studierenden oder Computer Science and Engineering Studierenden. Wir haben auch ein, äh, wir starten mal, wir haben auch, ähm, ich mache mal einen Laserpointer an, wir haben es auch so als Journey gestaltet sozusagen, wir haben erst im ersten Event ein Icebreaker Event gemacht, kulturelles und virtuelles. Um, Onboarding auf mexikanischer auf mexikanischer und deutscher Seite, haben unser International Office eingeladen und ähm, haben dann auch so interaktive Spielchen gemacht, die sehr, sehr gut ähm, angekommen sind, bevor wir dann ähm, hier die Randbedingungen noch mal genannt, äh, mit den circa 35, 40 Studierenden gemischte Teams gebildet haben. Ähm, es waren vier Professoren an Bord, ich war einer davon. Äh, wir haben unterschiedliche akademische Kalender Neben der zeitlichen Differenz zwischen den beiden Ländern, was ein bisschen, was wirklich eine große Herausforderung ist, der Kurs wurde sofort in beiden Unis-Curricular verankert und sollte Kompetenzen im Bereich der Industrie 4.0 und künstlichen Intelligenz ausbilden. Und besonders war, dass wir selbst entwickelt ein virtuelles Labor genutzt haben, um eben die Fragestellungen vom Machine Learning ähm, interaktiv bearbeiten zu können. Da sage ich auf der nächsten Folie was. Und hier diese Tour beschreibt quasi ähm, unsere, ich sag mal, Aufgaben im Sinne der, ähm, der Datentechnik, Data Science, die wir den Studierenden gegeben haben. Es ging am Anfang um ein sehr bekanntes Beispiel aus dem Bereich Machine Learning. Äh, Titanic-Desaster, also wie ist die Wahrscheinlichkeit mit bestimmten Randbedingungen, dass man die, die äh, Titanic-Katastrophe überlebt hätte. Ähm, dann ähm, haben wir Covid-19 ähm, Entwicklungen vorausgesagt, die, ähm, das Bestehen einer Prüfung, die Wirksamkeit von Medikamenten und so weiter und so weiter, bis wir zu industriellen Anwendungsfällen gekommen sind und man am Ende ein, da sage ich dann gleich was zu, dass auch der Inhalt eine Note für den Kurs bekommen hat und auch zusätzlich im Global Classroom verankert der Tech de Monterey ein digitales Zertifikat oder Digital Badge äh, zum, äh, im Bereich Machine Learning. So viel erstmal ganz kurz zu den Inhalten. Ähm, wir haben dazu eine technische Umgebung benutzt, die wir selbst entwickelt haben, das sogenannte virtuelle Labor. Das heißt, die Studierenden haben ohne ähm, in irgendwelchen IT-Netzen zu sein, der jeweiligen Uni Zugang zu einem virtuellen Raum. Das ist mit sogenannten Docker-Containern designt und sie können eine Vielzahl von sogenannten Microservices, also Mikrodiensten, nutzen, wie zum Beispiel node Das ist so um. Ähm, IoT-Programmierung zu machen oder Jupyter-Notebooks, das sind quasi eine Entwicklungsumgebung für Python-Programme, die haben wir benutzt für das, ähm, für das Labor. Ähm, Nebeneffekt, die Studierenden haben ihren eigenen virtuellen Raum, kann man sich vorstellen wie ein Laborarbeitsplatz äh, in physisch und müssen natürlich, haben auch individuelle Verantwortung für diesen virtuellen Raum, weil sie kennen das alle bei sich auf dem Computer, sie legen Datei an, sie legen Verzeichnisse an und irgendwann finden sie gar nichts mehr. Und diese Verantwortung wird auch durch den virtuellen Raum den Studierenden übertragen. Das war sozusagen noch oft in technischer Hinsicht eine Kompetenz, die ausgebildet werden sollte. So, Thema aber... Notenfindung und Evaluation, ganz kurz, wir haben natürlich, sind wir im Zwiespalt, wir haben klassische Formate wie eine Präsenzklausur am Ende des Semesters oder auch neu in Corona-Zeiten, haben wir auch an unserer Hochschule eingeführt, die digitale Prüfung mit der Software EFA-Exam und na digitalen oder physischen Aufsicht, je nachdem, wo die Klausur geschrieben wird, da haben wir aber gesagt, das ist nicht geeignet für unser virtuelles Format zwischen Deutschland und Mexiko und ähm, laut Curriculum oder Prüfungsordnung sind auch sogenannte Portfolioprüfungen als neueres Format äh, zulässig. Was sind Portfolioprüfungen? Portfolioprüfungen sind ähm, ja quasi Lernprotokolle als Dokumentation des Ergebnisfortschritts und ähm, diese Portfolios beinhalten individuelle Prüfungsleistungen verteilt über das Semester. Ganz wichtig ist, dass die Modalitäten zu Beginn des Semesters bekannt gegeben werden, damit sie allen Studierenden Eben bewusst sind und als Dozent hat man einen relativ großen Gestaltungsfreiraum bezüglich der Häufigkeit und dem Umfang der Prüfungsleistung. Wir haben diese Portfolioprüfung gewählt. Ich sage Ihnen auch gleich, wie das zusammengesetzt ist. Und es ist eben kein klassisches Format. Die Besonderheit bei uns in dem Kurs ist, dass neben der zeugnisrelevanten Note die Studierenden auch ein sogenanntes Digital Badge, also einen digitalen Anhänger erwerben können, was äh, innerhalb des sogenannten Global Classroom-Konzepts äh, der Tech de Monterey äh, erworben werden konnte. Und diese besonderen Anforderungen dieses Digital Badge sind beispielsweise die Teilnehmer an einem solchen Icebreaker-Event und auch individuelles äh, Feedback. Ja, und ähm, das war, denke ich, ein ganz großer Anreiz, insbesondere bei unseren Studierenden, ähm, dass man noch ein zusätzliches Zertifikat erwerben konnte von einer ausländischen äh, Universität. Ähm, und wie gesagt, auf beiden Seiten waren die Kurse ähm, relativ beliebt, insbesondere weil, äh, auf der Seite der Tech de Monterey, weil da Anwesenheitspflicht und eine Platzbeschränkung herrscht. Und ähm, so waren innerhalb von fünf Minuten die, die 20 Teilnehmer, Teilnehmerinnen ähm, ausgebucht sozusagen. Zufälligerweise haben wir eine ähnliche Anzahl bei uns akquirieren können, sodass wir die Teams sehr gut mischen könnten. So, ganz kurz. Zur ähm, Notenfindung, also wir haben die Portfolioprüfung gemacht und ähm, wie die ähm, Anteile der jeweiligen Prüfungsleistungen sind, ist hier gezeigt. Also zunächst gab es ähm, Quizzes über die E-Learning-Plattform Canvas der Tech de Monterey, das heißt, rein administrativ mussten auch unsere Studierenden Zugang zur E-Learning-Plattform der Tech de Monterey haben, das ist eine verwaltungstechnische Hürde, die wir auch genommen haben am Anfang. Also, die haben ähm, Quiz, ein Quiz zum Fundamental, also zum Fundamental Understanding der, der Thematik bekommen, im Wert von 25 Prozent. Dann mussten Sie ein Paper abgeben, also eine ganz, äh, eine kleine Arbeit ähm, zur Covid-19-Prognose in Me in Mexiko. Dann gab es einen zweiten Quiz zum weiteren vertieften Verstehen im Wert von 25 Prozent der Note, dann gab es eine weitere Studie in Form eines Datensatzes, der ausgewertet werden mussten, die sogenannte Akahapa-Studie. Das ähm, ist quasi eine Lieferprognose zur Curryproduktion in Indien. Und zum Schluss ähm, mussten die Studierenden ein wissenschaftliches Poster entwerfen und dieses auch vorstellen ähm, in der letzten Session der in der letzten Session der Vorlesungseinheiten und im Wert von 25 Prozent. Ganz wichtig, ähm, in Deutschland müssen dürfen keine Teamnoten vergeben werden. Das heißt, es müssen immer individuelle Prüfungsleistungen sein. Das heißt, insbesondere in der Poster-Session muss es auch individuelle Wortbeiträge der Studierenden ähm, geben. So, und im Unterschied dazu, Global Classroom, ähm, gibt's, ist die Verteilung ein wenig anders, weil... Ähm, im Bereich des Global Classrooms Concept de Monterey, der Icebreaker Event eine gewisse, ein gewisses Schwergewicht, ein ähm, ähm, gewisses Schwergewicht hat, ähm, was auch im Nachhinein extrem sinnvoll ist, weil es hat sich, um bei den Vorrednerinnen anzuschließen, gezeigt, dass diese Icebreaking Events extrem wichtig sind, um die Teamfindung vorauszusagen, was wiederum, oder zu forcieren, was wiederum ähm, ja, ein ganz wichtiger Bestandteil ist für den gesamt für das gesamte Restsemester, weil wenn das am Anfang gut läuft und die Teams sich finden, dann ähm, macht der ganze Kurs auch viel mehr Spaß und äh, die Teams sind dabei, es entsteht eine Gruppendynamik und deswegen sind die Punkte hier entsprechend anders verteilt. Es gibt wieder 100 Punkte, Icebreaking Event mit äh, 20 Punkten und die Poster Session ist geteilt. Ähm, in das Erstellen und Präsentieren eines wissenschaftlichen Posters und das Team-Feedback über Padlet. Das zeige ich gleich nochmal in live, das haben wir auch benutzt, diese Plattform, um eben auf der einen Seite beim Icebreaker-Event sich selber vorzustellen als Team und auf der anderen Seite auch das ähm, Feedback zu geben. So, das zum Bereich der Notenfindung. Ähm, Evaluation, ähm, da gab es zwei Indikatoren, wie der, wie der Kurs evaluiert wurde. Es gab erstmal eine laufende Evaluation, weil das auch für uns eine neue Erfahrung war. Zwei Zeitzonen, vier Professoren, ähm, relativ schwierige Vorlesungsinhalte, eine relativ große Spreizung der initialen Kompetenzen der Teilnehmer. Und ähm, deswegen haben wir uns selber die Auflage gemacht, wir wollen innerhalb der Vorlesung und nicht von Vorlesungsdurchlauf zu Vorlesungsdurchlauf besser werden und haben nach jeder Vorlesung sogenanntes Minute Paper abgefragt ähm, über das E-Learning-System mit zwei Fragen. Was waren Ihrer Meinung nach die wichtigsten Punkte in der heutigen Veranstaltung und welche Fragen blieben äh, für Sie in Bezug auf die heutige Veranstaltung unbeantwortet? Diese beiden Fragen mussten die Studierenden beantworten und da kamen dann auch Hinweise, wie man die Inhalte besser vermitteln, schneller vermitteln, langsamer. Ähm, ganz großer Punkt ähm, aufgrund der unterschiedlichen akademischen Kalender war die Veranstaltung vier Zeitstunden lang mit relativ schwierigen Inhalten, was einfach äh, eine große Herausforderung nicht nur für die Dozenten, sondern auch die Studierenden sind. Ähm, und dann gab es am Ende in Form von halbstandardisierten Fragebogen die Gesamtevolution, wie man sie kennt, ne? also hier ein kleiner Auszug äh, mit der Software EFASYS, das ist eine, ja wie gesagt, die Studierenden können die Lehrveranstaltung bewerten, den Workload, die didaktischen Kompetenzen, digitale Unterstützung bewerten. Und das ähm, lief über die Software Ephasis, denke ich, relativ bekannt. Halbstandardisierte Fragebögen, die am Ende eines jeden, gegen Ende einer, einer Vorlesungsveranstaltung ausgeteilt wurden digital und wo den Studierenden auch Zeit gegeben wurde, diese auszufüllen, um dann um dann Feedback zu geben. Für das individuelle Feedback im Global Classroom wurde auch Padlet verwendet. Da habe ich hier mal einen Auszug und das haben wir eingeteilt in verschiedene Kategorien wie Challenge, Balance, Grouping, Culture und Surprise und eigentlich für mich, für mich der beste Kommentar dass the best thing was uh, that we had is not machine learning, also nicht die Vorlesungsinhalte, sondern dass Freundschaften entstanden sind, ähm, zukünftige Kollegen sich über der gesamten Welt gefunden haben und das war auch so das Feedback, dass dieses Format über zwei Kontinente anspruchsvoll war aufgrund der Thematik, ähm, aber auch sich wirklich gut ähm, gute Freundschaften in den Teams entwickelt haben. Ich mach ganz kurz mal ein Sprung in das Padlet. Also hier sieht man auch Teamnamen, ja, also vier Compadres, Black Beans ähm, und die haben sich vorgestellt über Miro -Boards, über kleine Videos und wir haben uns auch vorgestellt über Videos am Anfang im Icebreaker Event und dann haben die ähm, Kursteilnehmer, hier ich scroll kurz durch, individuelles Feedback in den jeweiligen Kategorien gegeben. Ja, also Balance reflect upon the challenge and the complexity of balancing multiple interests and cultural differences in the case, solving problems. Und ähm, in diesen ganzen ähm, Kategorien, ähm, in den ganzen Kategorien wurden die entsprechenden Feedbacks ähm, gegeben. Und so haben wir in dem Kurs ein, ich sag mal, neueres neueres Konzept zur Notenfindung etabliert. Einfach der der geschuldet dessen, dass in den virtuellen äh, Teams schlicht und ergreifend administrativ ein bisschen schwierig ist, eine Klausur anzubieten. Und es hat sich aber gezeigt über das Semester, dass das ähm, durchaus erfolgreich war, diese Art der Notenfindung und im Bereich der Evaluation laufende Evaluation jeder einzelnen Vorlesung ähm, und dann Gesamtevaluation und dann nochmal ein geschriebenes Einzelfeedback über die Plattform Padlet. Das wäre so mein Input zur Notenfindung und Evaluation und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.